Ich bin äh, vor vielen Jahren von Kreuzberg nach Mariendorf gezogen und habe festgestellt, dass man da kaum Fahrrad fahren kann, weil es so gefährlich ist auf den großen Hauptstraßen. Und äh, deswegen kam mir das sehr zugute oder das fand ich sehr gut, dass sich der Volksentscheid Fahrrad gegründet hat damals und äh, sich dafür eingesetzt hat, dass sich in der Stadt die Bedingungen für Radfahrer verbessern. Naja, es gab diese Aktion äh, mit den Fahrradweichen. Das sind ja diese äh, Radspuren in Mittellage, die von vielen Radfahrenden auch Todesweichen genannt werden, weil sie einfach nicht wirklich sicher zu befahren sind. Und da haben wir bei Channing City die Aktion gemacht, dass äh, wir ein paar große LKWs gemietet haben, die rechts und links neben so eine Fahrradspur gestellt haben und in der Mitte ein paar Kinder haben durchfahren lassen. Und äh, das haben wir dann so fotografiert, dass es aussieht, als ob die LKWs fahren und die Kinder da natürlich in totaler Gefahr sind und diese riesigen schwarzen LKWs neben diesen kleinen Kindern, das waren einfach Bilder, die dieses Problem richtig zeigten. Und äh, ich glaube, das hat ein bisschen was bewirkt. Der Senat hat ja inzwischen jetzt auch beschlossen, äh, solche Sachen nicht mehr zu bauen und ähm, das war natürlich eine ganz schöne Sache. Naja, ich hoffe, dass diese Autodominanz, die man ja überall noch spürt in den deutschen Städten, dass die äh, so ein bisschen zu einem Ende kommt. Und äh, ich erinnere mich noch, dass äh, bei einem der ersten äh, Gründungstreffen von Changing Cities so ein bisschen die, äh, das Motto war, wir wollen die heilige Kuh autoschlachten. Und hey, wir sind drin. Äh, es hat sich so viel getan, zumindest in den Diskussionen, äh, dass ich doch ein bisschen die Hoffnung habe, dass, dass wir von diesem äh, von diesem Zustand wegkommen, dass die Städte in erster Linie für Autos gebaut werden und nicht für alle anderen Menschen.